Auch oh, Hallo von mir, mein Name ist Konrad und das ist Hendrik und wir haben uns die letzten zwei Tage mit dem Projekt Paramedic auseinandergesetzt. Genau, was waren die Probleme, die wir versucht haben zu lösen? Zum einen eben sind wir beide in der Feuerwehr und sind da oft mit geschlossenen Softwarelösungen konfrontiert worden, die wir selber eigentlich gar nicht unbedingt benutzen wollen, die uns äh, eben in eine Abhängigkeit bringen mit dem Softwareanbieter und äh, das ist für uns jedenfalls äh, eine kritische Infrastruktur, die eigentlich nicht äh, geschlossen sein sollte, und deshalb äh, haben wir uns eben äh, dafür entschieden, dieses Projekt eben anzu dieses Problem eben anzugehen in äh, unserem Projekt Paramatic. Genau. Unsere Lösung ist eben ein dezentrales System, der Server ist frei für jeden verfügbar, den kann man einfach aufsetzen, da werden wir gleich auch nochmal erzählen, wie wir das im Detail gemacht haben und äh, die Anwendung ist eben sowohl für die Retter gedacht, als auch für die Leitstellen, die eben, äh, also eben den ganzen Lifecycle einer Alarmmeldung haben wir eben versucht äh, abzudecken und eben eine leichte Zugänglichkeit äh, äh, wird eben angeboten durch äh, Web-Technologien dann im Frontend. Genau, wie haben wir das genau gemacht? Ja genau, das Frontend für die Leitstelle besteht aus einem Java Swing Component und ähm, die hat dort eine Karte angezeigt von OpenStreetMap, die in einem JPanel angezeigt wird und dafür genutzt haben wir einen Wrap ähm, Und jetzt zur Datenbank und das Backend erzähle ich Konrad noch was. Genau, das äh, Frontend der Leitstelle sendet dann eben äh, die Daten mit der Alarmmeldung an den äh, Server. Der kann eben von jedem betrieben werden, wie eingangs schon erwähnt. Den habe ich in äh, Python, genau in Django geschrieben. Und äh, wir haben zusätzlich auch noch ähm, die MOVAS API äh, eingebunden. Das wird vom BKK bereitgestellt. Das ist das äh, Bundesamt für Katastrophenschutz äh, und Vorsorge. Und äh, da hat man eben noch mehr Informationen über die eigentliche Alarmmeldung hinaus. Genau, wir haben eine SQL-Datenbank über Django benutzt und eben äh, zum Alarmieren Websockets und eben den Webworker, dass es eben auch auf Handys äh, gut funktioniert. Genau, jetzt zur Demo. Genau, wie bereits erwähnt, heißt das äh, Frontend in einem Java-Programm geschrieben. Dort kann die Leitstelle dann sich einloggen und dann besteht da die Möglichkeiten, sämtliche W-Fragen der Feuerwehr, diese fünf Stück, abzufragen. Da habe ich jetzt mal ein paar Testdaten, die man da eintragen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel hier im Museum Dresden. Das wäre als Person halt wir den Mustermann. Und der Notlage fallen wir eine Person, die Notlage ist. Und es ist eine Person Notlage und es gibt keine Anmerkung. Dann wählen wir hier den Server aus, welcher, zu welchem es gesendet wird. Und alarmieren damit die Rettungskräfte. Und dann wird der Leitstelle direkt die Karte angezeigt mit dem Standpunkt, wo das Geschehen passiert ist. Und auf der App sieht man dann noch eine Alarmierung. Die zeigen wir uns gleich in der Präsentation nochmal. Genau, das ist die einlog seite des Frontends für die Nutzer. Das sieht dann so aus, wenn Sie keine Einsätze haben. Unten ist das movas system welches jetzt gerade die Corona-Nachrichten zeigt oder andere Notstände in der Bundesrepublik. So sieht auch mal das Frontend aus, was Sie gerade eben schon gesehen haben. Und so wäre es dann im Frontend für die Nutzer in der App aus, wenn eine Notlage passieren würde und dann mit auch der Karte, wo es ist und was genau der Betroffenen, was passiert ist. Und was wir jetzt noch als Ausblick für die Zukunft haben, wäre eine Push-Up-Notification zu erweitern, damit man das ordentlich mitbekommt und dass man natürlich noch mehr Anwendungsfälle, die in der App voreingestellt sind, für andere Anwender noch. Zu guter Letzt danke für eure Aufmerksamkeit und vor allem für unseren Mentor Yuki.